Es regnet. Ich laufe durch die Straßen der Stadt und genieße den Regen, der auf mich herabfällt. Ich lache freudig, drehe mich unübermütig im Kreis. Mein Grinsen wird immer breiter, während ich anfange, herumzutänzeln. Es ist herrlich, wie die Tropfen mein Gesicht heruntergleiten. Ich habe diesen Regen schon geliebt, als ich ein kleines Kind war. Damals fand ich es unglaublich faszinierend, wie die winzigen Tröpfchen über alle möglichen Dinge kullerten und sich mit anderen vereinten, um größer zu werden. Als der Regen immer stärker wird, sowie auch mein glückliches Lächeln, drehen sich einige Passanten zu mir um. Es kümmert mich nicht. Ich springe fröhlich in den Pfützen herum die sich langsam auf den Gehweg bilden. Plitsch, Platsch, dieses Geräusch ist so lustig. Ich hüpfe immer wieder auf und ab. Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch. Ich spiele in den Pfützen, bis meine ganze Hose nahezu durchtränkt ist. Der Regen riecht so wunderbar. Immer wenn es regnet, bin ich so glücklich. Es scheint alle meine Sorgen einfach wegzuwaschen. Ja, ich könnte ihn sogar als meinen besten Freund bezeichnen. Er war immer da, wenn ich ihn brauchte. Und das leise Prasseln, das er erzeugte, beruhigt mich. Ein paar Blätter werden an mir vorbeigeschwemmt. Langsam wird es Herbst. Ist das nicht schön? Die bunten Farben sind einfach... »Fantastisch!« Mein Lachen schallt inzwischen über die ganze Straße. Die Menschen sehen mich immer merkwürdiger an. Viele versuchen sogar, Abstand zu halten, während ich durch die Stadt gehe. Ich hoffe, dass dieser wundervolle Regen niemals aufhört. Er ist sogar warm genug, um mich vor der Kälte zu schützen. Ich hebe meine Hand und betrachte die Tropfen, die daran herunterlaufen. Sie sehen wie kleine Edelsteine aus, so eine schöne Farbe. Plötzlich fällt einer auf meine Lippen und ich lasse neugierig die Zunge darüber gleiten. Es schmeckt metallisch. Veröffentlicht wurde diese Creepypasta von Edelfisch auf dem Creepypasta-Wiki.